Und hier ein paar einleitende Worte. Immer. Immer ja Okay, da sind diese ganzen Sinneseindrücke, Wie üblich. <lacht> das sind ähm, Bewegungen, Dinge, die man hören kann, Dinge, die man sehen kann, Erscheinungen in den Sinnen, Gefühle, Gedanken, Worte, und so weiter. Diese ähm, ganzen Erscheinungen, Sinneseindrücke, ähm, wenn wir schauen, wer das denn Oder was es denn wahrnimmt, ist da so eine Offenheit, in der das alles auftaucht. Offenheit ist eines von den vielen Werten, die man benutzen könnte, wie ähm, Bewusstsein, wäre ein anderes Wort dafür. Und egal welches Wort man benutzt, es ist einfach diese... Ähm, Lebendigkeit der Gegenwart. Die Gegenwart, die gefüllt ist mit Sinneseindrücken ähm, und wahrgenommen wird von nichts Bestimmten, sondern von dieser lebendigen Offenheit. Die Aufmerksamkeit hat manchmal die Tendenz, oder öfters die Tendenz, sich in den Inhalten zu verlieren, wenn ein Inhalt besonders faszinierend ist oder besonders äh, nervt. Ähm Und dann tritt diese Offenheit oder das, das dann Bewusstsein, ist, was das wahrnimmt, eher in den Hintergrund. Denn solange es so eine Faszination für einen bestimmten Inhalt gibt, kann es leicht sein, dass diese Offenheit mehr oder weniger übersehen wird. Das Bewusstsein oder die Aufmerksamkeit kann sich ja jederzeit wieder dem Bewusstsein zuwenden. Wenn das passiert, fühlt sich das für den Organismus befreiend, entspannend, heilsam, liebevoll. an. Wenn es nicht passiert, ist es oft so, dass, dass, man, dass es so scheint, als würde man ein Objekt in dieser Welt der Objekte sein und, äh, und schauen müssen, dass man von den anderen Objekten das kriegt, was man braucht und das festhalten muss, was, ähm, was einem wichtig ist und das fernhalten muss, was man nicht will, wovor man sich schützen muss und so weiter. Das macht das Leben sehr viel anstrengender, als wenn ähm, als es gesehen wird als ein Gesamtgeschehen, was sich gerade als dieser Moment mit all dem, was da gerade äh, geschieht. Moment ist eins von diesen Worten. Wie lange ist ein Moment? Ja, also, wenn wir schauen, die Gegenwart, jetzt ist Gegenwart, wann endet die? Bald. Wann <lacht> endet die Gegenwart nicht? Nee. Ja. Was sich ändert, ist äh, in diesem Schluss von Erscheinungen, ähm, ändert sich die Erscheinungen. Etwas fällt weg, was anderes kommt. Was immer da ist, ist diese Gegenwart oder Präsenz oder Bewusstsein oder Offenheit. Das waren die einleitenden Worte. <lacht> Wer oder was ist die Aufmerksamkeit? Wer oder was ist die Aufmerksamkeit? Äh, eine Bewegung im Bewusstsein, eine Bewegung in der Offenheit, eine, eine Fokussierung auf einen, auf einen bestimmten Aspekt des Erlebens. Eine Bewegung, die so macht, wenn sie fokussiert ist auf was, oder so macht, wenn sie auf das Gesamtgeschehen geht. Mhm. Das ist dieses Spiel von äh, Vordergrund, Hintergrund, wie Gestaltpsychologen sagen würden. Und wer lenkt die Aufmerksamkeit? Die Offenheit. Ja, oder das Gesamtgeschehen, je nachdem, wie du es beschreiben willst. Weißt du, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt es jetzt hier einen lauten Knall geben würde, ja. würde der Knall die Aufmerksamkeit lenken. Genau. Ja. Wenn ich jetzt sage, wo geht meine Aufmerksamkeit hin, wer lenkt dann? Wenn diese Frage kommt, ja. lenkt die die Aufmerksamkeit. Ah, also insofern ist es irgendwie schwierig, von Lenker zu ja. sprechen, weil es einfach Teil des Gesamtgeschehens ist. Ja. Ein Stein im Schuh zieht Aufmerksamkeit. Ja. Eine Frage kommt von Nelson. die taucht einfach auf. Ja. Also... Okay, ähm, wenn man jetzt die. Wenn das nicht thematisiert ist, also ich habe mich noch nie damit beschäftigt, was ist Bewusstsein, wo ist Aufmerksamkeit, was ist Offenheit etc., dann ähm, taucht ohne dieses Thema in Menschen genau das so auf. Also das, die Aufmerksamkeit wird mal groß, mal klein. Ähm, dann entstehen Bedürfnisse nach friedlichen Momenten, die, wie auch immer, dann eine Lösung dafür gesucht wird, indem ich dann viel eingekauft habe und danach wieder Ruhe habe. Ähm, wann ist bei diesem Bewusstseinszustand, jetzt so gesagt, ohne das Wissen darüber, ah, Aufmerksamkeit ist da, Offenheit und so weiter, das gibt es gar nicht quasi, ähm, Wann ist da die Aufmerksamkeit auf Bewusstsein gerichtet? Wenn's Bewusst nicht, oder? Bewusst nicht. Nein, ich gehe jetzt mal davon aus, das passiert einfach alles, wie es bei uns auch tut. Bei uns ist es noch ein bisschen blöder, wir reden darüber und meinen, etwas verstehen zu können. Ja, ich glaube nicht, ich meine nicht, dass ich das verstehe. Weißt du, wenn es nicht, noch nicht verbalisiert wurde, wenn, wenn ja. ich mich noch nicht damit beschäftigt habe, was die Heiligen so sagen, was, was Erleuchtung sein könnte mhm. und so weiter, sondern der, ich sage es mal abfallend, der einfache Mensch, der so durchs Leben schlittert irgendwie. Mhm. Ähm, wann ist bei dem die Aufmerksamkeit auf diese Offenheit gerichtet? Ähm, wenn das Gefühl von getrennt sein gerade genau. nicht da ist. Der weiß es aber nicht, sondern genießt nur den Moment. Ja. Wie ist es jetzt bei uns? Wir haben ein Problem. <lacht> Wir müssen es. Wir wollen mehr davon. Genau. Dauer. Weißt also davor äh, braucht es ja dieses Gefühl von getrennt sein, um ge ungetrennt sein zu fühlen, um ähm, darunter zu leiden, ja. dass, weil das Problem ist ja nicht irgendwie, weißt du, so ähm, dass, dass die Aufmerksamkeit sich mal auf irgendwas fokussiert. Ja. Ja, also so so zum Beispiel, Beispiel ja? du siehst eine Sternschnuppe, ja. Ja. einfach gut. ui, gut ist, ja. Ja. Mhm. oder, oder ein Sonnenuntergang oder was. Ja. Das, da ist ja nicht ein Problem dabei, ähm, du hörst einen Witz. Ja, und der Witz ist echt lustig mhm. und das ist nicht irgendwie, da fehlt jetzt das Bewusstsein, dass, ähm, dass dieser Witz im Bewusstsein auftaucht sondern der ist einfach witzig halt, mhm. ja, so. ähm, aber da ist nicht ein Gefühl von getrennt sein mhm. ja, das ist das, was ein bisschen stresst in dem Ganzen, dass, dass das äh, einem so vorkommen kann, als wäre man eins, ein Wesen in, diesen, in dieser Vielzahl von anderen Wesen und, was offensichtlich dann auch irgendwo mal in dem Bewusstsein auftaucht, wo dieses getrennt gefühlte oder dieses Leid ja, auftaucht. Ja, das Gefühl von Getrenntsein taucht im Bewusstsein auf, ja. Beziehungsweise finde ich immer, dass das nicht mal bewusst ist, dass da getrennt sein ist, sondern meistens ist die Story dann ja schon, Ja. also die daraus folgt, aus dem Getrenntsein. Also ja, hier jedenfalls gut. ist immer nur bewusst, dass, dass da halt jetzt eine Story ist, eine wilde oder die wehtut oder irgendwas. Ja. Also das dass ist, da getrennt sein die Ursache ist, das wurde mir dann irgendwie erzählt von allen möglichen, aber... Ja, <lacht> ja das, das Gefühl von getrennt sein, da ähm, geht es nicht darum, irgendwie, dass da der Gedanke ist, oh, ich bin getrennt oder sowas, sondern das Gefühl von einer ähm, latenten Bedrohung zum Beispiel von Unvollständigkeit oder sowas, weißt du, und das ist nicht so dieses Ding von, ähm, würde ich sagen, das ist nicht so, dass das benannt werden muss, ja, dass es nicht in Worten ist, so, ich bin ein getrenntes Objekt mhm. oder ich werde bedroht von so und so, sondern einfach dieses, so ein Gefühl von Zusammenziehen und von da drin irgendwie im Organismus drin eingesperrt sein oder irgendwie so ähnlich, mhm. ja, oder von, ähm, von irgendwas stimmt nicht mit mir oder den anderen, so, ja, so ein Gefühl von... Mhm. Ja. Aber einmal davon gehört, dass das getrennt sein ist, was einem da so unangenehm ist, bevor man es noch nicht gehört hat, fasst eigentlich das schön zusammen. Also mhm. wo sonst immer Geschichten drauf gehängt werden, die ja mannigfaltig sein können, warum ich mich jetzt scheiße fühle. Mhm. Aber zusammenfassend kann man die ganzen Geschichten unten... Ne, du fühlst dich nicht eins. Mhm. Ja, und wenn man das dann gehört hat, würden wir ja ein sein. Und dann geht's los. Wie kriege ich die Aufmerksamkeit auf sich gerichtet? Weil das ist ja jetzt der Lehrsatz. Aufmerksamkeit auf Bewusstsein gerichtet ist gleich ein sein. So, wo sind jetzt die Spielregeln, wie oft am Tag? <lacht> <lacht> ähm, jetzt! <lacht> Spielregel. <lacht> nur einmal, 24 Stunden. Nee, nee das war schon. Ich schon verstanden. <lacht> ja. Also da finde ich einen Punkt schon interessant. Wenn man jetzt die, äh, den Gedanken nochmal aufgreift, wenn man den Fokus auf die Offenheit hat, dann hat es jetzt, so kenne ich das auch, gleichzeitig einen Effekt, dass die Unruhe, Unwohl, dieses Unwohlsein, dieses Unkomplettsein, dieses nicht irgendwie im Frieden sein stärker wahrnehmbar wird und auch die Neigung dann da ist jetzt möchte ich das nicht haben ich interessiere mich jetzt von der Sendung im fernsehen oder ich lese ein Buch oder ich rufe jemanden an also so dass es so eine zweite gibt die Offenheit ist verlockt gleichzeitig hat diese so, solche Effekte dass man dem was man wahrgenommen ist wieder entfliehen möchte also kenne ich mhm. das schon von mir her so dass es ein Spiel ist fast, ich lenke mich ab oder wenn es lang nichts gebracht hat, trotzdem, dann halte ich das mal aus Aha. und schaue was dann passiert, also so was, dass es nicht ganz so ähm, leicht gewissermaßen ist, den Blick auf die Offenheit zu richten, alles ist gut, Aha. sondern nicht sofort. Aha. So, wenn man bereit ist, das eine Weile auszuhalten, dieses unbehagliche Gefühl, was sonst ja. immer im Untergrund eher oder im Hintergrund ist, mhm. mit dem, zu dem sehe ich das, mhm. äh, geht es euch auch so oder kennt ihr das? Ja, das mhm. ist, ist glaube ich wichtig, oder? oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist so was ganz Wichtiges. Gesagt hast. Weil das die, kommt mir so vor, für mich der Haupthindernis. Mhm. Der Grund ist, dass ich nicht leiden will. Und wenn, wenn dann wieder klar ist, wozu das führt, dieses Nicht-Leiden-Wollen, mhm. nämlich dann Ablenkung, muss, das dann mhm. ist, <lacht> irgendwie weg und eigentlich funktioniert es gar nicht, das Nicht-Leiden-Wollen, oder, aber würde mich deine Meinung auch interessieren? Ja, also, ähm, es gibt bestimmte Strategien gegen das Leiden, <lacht> ja, die da, alle nicht funktionieren, die nicht wirklich funktionieren, aber, ähm, aber vielleicht demnächst funktionieren WERDEN Das ist einfach dieses Ding, dass, okay, was mache ich jetzt? Das kommt ja auch hier gleich so als erstes Ding, da ist diese Offenheit. Okay, aber was mache ich, wenn? Ja, so Und das ist ja dieser, dieser Kerngedanke von, da, da passt was nicht, da tut was weh, da ist was, macht was Angst oder sowas, Okay, aber ich kann da irgendwie gegensteuern, mhm. ja, so in der einen oder anderen Richtung. Das ist, was, dieses, was das überhaupt auf den Plan ruft, dieses, äh, dieses, dieses sich wappnen für den nächsten Moment und so weiter. Und wenn das aufhört, die, was in gewisser Weise einfach nur eine Ablenkung ist von dem Gefühl, was dort da ist. Da ja, ist ein Gefühl von Anspannung halt, wenn wir das jetzt so ganz allgemein sagen, egal ob das, ob das ähm, nervlicher Stress oder körperlicher Schmerz oder was weiß ich, ein Gefühl von Anspannung. Und, und was mache ich dagegen, wo kommt das her und so weiter, das ist eine Möglichkeit sich davon abzulenken, mit dem Versprechen das in den Griff zu kriegen, das bessern zu können, das kontrollieren zu können und so weiter. Wenn das wegfällt, zeigt sich halt das, wovon abgelenkt wurde, ja, zeigt sich, viel deutlicher, dann ist einfach nichts, was noch dazwischen geschaltet ist, sondern da ist dieses Gefühl ganz unmittelbar, ohne diesen Mittelmann, der da... Ja. Und dann, ist, dann gibt es natürlich diese äh, Muster, diese alten Gewohnheiten, die sagen, okay, Ablenkung davon, ja. weil ähm, da gibt es vielleicht eine Stimme, die sagt, uh, das ist aber unangenehm, das will ich nicht annehmen ja, oder das ist... Äh, das ist äh, zu viel, äh, zu viel. Ja. und äh, gefolgt von diesem Gedanken ist, okay, das ist, wenn sich das so anfühlt, dann ist das eh keine Offenheit oder so ähnlich. Okay. Ja, irgendwas weiter, falsch. Das ist es dann nicht. Ja, genau, das ist es nicht. Vielleicht später. Ja. Und wie komme ja. ich dann in die Offenheit? <lacht> Um, Richtig. Falsch. Das ist nicht, das, das, auch das kriegst du nicht weg. Ja, der, Aber das, das setzt jemanden voraus, der nicht in der Offenheit ist und sich dann dahin bewegen kann. Aha, da hinten ist die Offenheit. Na schön gesagt, ja. ja. Ich hab, ich bin, hey, die Sätze sind sauber, ja? Ich bin Offenheit, völlig klar. Da ja. taucht getrennter auf. Ich muss nirgendwo hin. Ja. Trotzdem, trotzdem, trotzdem taucht er trotzdem auf. Trotzdem taucht ja, ja, er auf. Äh, ähm, es, es gibt noch, noch immer eine, eine, äh, eine Vorstellung, dass diese äh, Offenheit, diese Art von Friedlichkeit, sich noch nicht, es taucht immer noch eine Vorstellung auf, so kann man es sagen. Ja. Die ja. offensichtlich mit dem jetzt Erlebten nicht übereinstimmt. Wie kann ich diese Vorstellung von Offenheit wahr machen? Nicht. Kannst du die Vorstellung von Offenheit wahrmachen? Ja. Okay. Nicht. Die Vorstellung von Offenheit kann wegfallen, ja. wie die anderen Bedingungen an dem Moment, ja. und dann ist nicht die Offenheit mehr da, sondern einfach ist die Aufmerksamkeit auf der Offenheit. Die Offenheit ist nichts zum Herbeiführen. Ja, das ist, ja, ja. Sondern, ähm, wenn die Offenheit nicht wahrgenommen wird, scheint was anderes wichtiger. Mhm. Was ist das? Teng. Teng? Trennung. Ja, die... Äh, das Versprechen von irgendwas anderem, ja. die Hoffnung auf was anderes als diesen Moment. Die Hoffnung, dass ich mich von dem trennen kann, was gerade nervt an dem Moment. Ich sehe es so, ja. nicht die Hoffnung, dass ich mich trenne, dass ich schon getrennt bin. Ist der Offenheit äh, Einsein? ist die Offenheit? Offenheit Einsein? Einsein, ja. Einsein, ja. also nach meiner Meinung so sehe ich. Einsein ist immer da. Immer da. Ja. In dem Moment, wenn bei mir ein Gefühl auftaucht, oder ein Gedanke, die auftaucht, das andere ist, als diese Glücksgefühl, das so äußert sich bei mir, dann bin ich schon drin. Und ich kann das nicht steuern. Ich kann nicht sagen, nächste Minuten oder Navier. nur wenn ich mir bewusst mache, ja, es hat, ich wieder ist wieder aufgetaucht, dass ich die Tren, getrennt bin. Mhm. Aber immer wieder die Aufmerksamkeit hinzuführen, dass ich nicht getrennt bin, dann ist es viel leichter. Also gibt es doch was. <lacht> leichter. Da geht es was, sage. also da drehst du ja. Dagegen. Ich, ich, Hast nicht dagegen. Du kannst ja dafür sagen. Es ist wie, wie die Wolken an die kommen und gehen. Jetzt ist er die Lücke, jetzt ist Glück, dann kommt wieder eine Wolke, dann wieder so. Super, so. und genau das ist die Vorgabe. Passt. Alles verstanden? Das ist die Vorgabe. Das, das macht Frieden jetzt. Ja, das ist Und genauso haben, sind wir wieder, bin ich wieder befriedet worden, ich kann ja doch ein bisschen was drehen. Und kriege die Aussage, ich kann nichts machen. Genau. Mit der kriege ich Frieden. Wir sind immer ganz ehrlich sind, ja. haben wir großes Interesse immer noch zu steuern, trotz dieser Ganzen. Aussagen, wir können nichts tun. Und trotz der schon Erfahrungen, wir könnten nichts tun, macht es immer wieder friedlich, ah, wenn ich jetzt den Satz höre, das taucht auf wie die Wolken, dann kommt die Sonne wieder. Ah, ich bin froh um diese Sätze. Ich bin froh um diese Informationen. Und einerseits, andererseits fühlt es sich an, als ist es ist immer die Karotte. Das ist echt ein Teufelskreis. Also du kriegst immer das Paradoxon ge geboten. Also es beschäftigt sich immer weiter mit rein, es wird immer mehr, erkannt, ich kann nicht steuern, okay, jetzt will ich aber steuern. Und jetzt kommt? Was willst du jetzt kommen? Und was kommt jetzt, ja? Also das ist immer, du hast mal mehr Frieden mit dem Zustand, mal weniger. Das ist nicht jetzt zu sein. Wenn jetzt in Aufmerksamkeit um an das was ist? Hundertmal gehört, hundert Millionen mal gehört. Und annehmen, akzeptiert es. ist jetzt schon Schmerz. Es ist ein Schmerz. Korrekt. Und jetzt heißt es ja wirklich jetzt übrigens. Übrigens. Das, das, das Dumme ist, dass das. das, das Vergesse es auch genau. <lacht> ja, ja, ja. Jetzt das ja, ist ja wirklich jetzt ist. Vor ein paar Mit der Tasse Kaffee <lacht> oder hier. Vor ein paar Tagen habe ich einen Satz gelesen, ich, ja, in diese Kunst zum Leben, ich weiß nicht mehr, wer hat geschrieben, zwei Tage im Jahr gibt es, dass wir nichts tun können, was nur ist das? zwei Tage gibt es im Jahr, dass wir nichts tun können, okay. das ist gestern und morgen, können <lacht> <lacht> so ja, nur heute und jetzt. Was tun? Das was tun, ne? gut ja. Also dauernd. Blöde Aussage, wieder eine Karotte. Ja, ihr beiden seht das, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Du bist auf dem Punkt, ähm, man kann nichts tun. Du sagst doch, man kann ja einfach die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart lenken und auf die Offenheit, die da ist. Das ist lustig, ich ja. habe es gesagt genau umgedreht gesagt. Ach, okay. Ja. Sie ist gerade verleint, Man könne was tun. Da habe ich äh, gesagt, nein, sie verlaut, lässt ja gerade verlauten, man könne was tun. Nein, diese Aussage. <lacht> da, ist so. Äh, ich denke, man kann man nicht viel tun. Man kann man nur versuchen, <lacht> um die Aufmerksamkeit. Tun ist tun. Viel oder wenig. Ist wurscht. Ja, äh, viel aber stört auch nicht, oder nicht. Tun ist kein Problem. Das Problem bei dem ist, derjenige, der was tut, was ist damit gemeint? Da ist zum Beispiel äh, eine Menge von Gedanken, die ja halt so ablaufen mit den entsprechenden Gefühlen. Ja? Da ist niemand, sondern da sind Gedanken und Gefühle in dieser Offenheit. Ja, und dann kommt vielleicht einer von diesen Gedanken, ist, äh, hey, worüber denke ich eigentlich nach? So ein Quatsch oder sowas. Und äh, dann kann es sein, dass es das ein Gefühl von Erleichterung gibt ja, und dass, das, äh, dass die Gedanken als nicht so interessant erkannt werden zum Beispiel. Ja, also man kann nichts tun, ähm, weil da niemand ist, ja, aber es kann etwas geschehen. Da braucht es die Aufmerksamkeit zum Beispiel dafür, dass da Gedanken ablaufen, äh, und das könnte sein, dass das ist: hey, Moment, ich fühle mich voll gestresst, obwohl ich auf meinem Sofa sitze und da eigentlich gar nichts ist. Wie kommt das denn? So, dieser Gedanke könnte dazu führen, dass die Aufmerksamkeit in den Fokus rückt: okay, da sind Gedanken über, was ich letztes Jahr hätte machen sollen. Zum Beispiel. Ja. Oder eine Phantomdiskussion mit jemandem, der gar nicht da ist oder ähm, Sorgen über den Gesundheitszustand von jemanden oder was auch immer. Okay. Und es kann sein, dass, das, äh, dass die Aufmerksamkeit auf das geht, wie fühlt es gerade an und nicht so sehr ist, indem was könnte sein, was, wie hätte es sein sollen, wie müsste es anders sein und so weiter. Wenn das passiert, ähm, Heißt das nicht, dass sich, das, dass sich alles schön anfühlt, sondern dass das sich alles integriert in diesem Moment? Das ist einfach das momentane Geschehen. Da ist niemand, der das macht, aber das ist, was geschieht. Ja. Das ist so ein fieses Fixierbild, was, wo, wo dann etwas auftaucht. Jetzt habe ich den Satz gehört, jetzt taucht, äh, ist, ist, da ist ein, keine, taucht lediglich ein Inhalt, eine Beschäftigung, ein Gefühl auf, was sich jetzt meinetwegen mit der Depersonalisierung beschäftigt. Jetzt wird es verbalisiert, da ist, kann ich, das taucht nur viele Gedanken und viele Tätigkeiten und Aktivitäten um dieses Phänomen dich auf und äh, schon taucht das Arbeiten daran auf, dass das nicht mehr so wichtig ist. Oder es geht Interesse dahin, ähm, es loszuwerden. Aber es ist da dann auch, wird auch dann auch erkannt, dass da wohl offensichtlich eine Person, eine Macht oder etwas, wie das ich, daran arbeitet, sich jetzt selbst zu zerstören. Und dann tauchen darüber wieder Gedanken auf und alles verschwindet auch wieder. Mhm. Aber es, ist, ähm, es bleibt eine, eine zugrunde liegende Dynamik, die Interesse an. Dieser unglaublichen Leichtigkeit hat und an, an diesem äh, tiefen Frieden, der schon aufgetaucht ist. Mit den ganzen Spielchen, die da rum ja. sich ranken. Da ist diese eine Intelligenz. Und? Die schläft nicht mehr. Das ja. passt. <lacht> die weiß, was sie liebt. Mhm. Und ähm, die erkennt, ähm, wie sich das anfühlt, den Gedanken zu folgen. Mhm. Ein Gedanke, noch ein Gedanke, noch ein Gedanke, noch ein Gedanke. Wie sich das anfühlt mhm. und weiß, wie es so ohne das ist. Mhm. Mhm. Um das jetzt als Prozess zu beschreiben, mhm. ähm, jedes Mal, wo das äh, gesehen wird oder Die, wo die Offenheit wichtiger ist als die Vorstellungen hm. wird dieser Magnetismus stärker. Hm. Ja. Da fällt mir auch was ein, was bei mir jetzt äh, sehr erleichtert waren. Zwei Aspekte möchte ich gerade mal kurz beschreiben. Das eine ist das Entdecken eines Missverständnisses, dass die ganzen vielen Jahre das so nicht gesehen wurde, diese Person gar nicht so existiert, da ist zwar was da, Körper, Verstand, Gedanken und so, aber das Missverständnis ist, dass es ein Ich gibt, ein Agent, ein, eine, ja, die Person, die das steuert ja. und der was passiert. Agent 001. Oh. <lacht> genau, Wichtige Person. Das ist der eine Aspekt, das, das mal zu sehen beim ersten Mal und immer wieder auch, ist schon befreiend an sich. Also das ist sozusagen der, wie soll man sagen, der negative Teil mhm. vom Erkennen, da ist was nicht. was mhm. also ich dachte, das wäre dann mhm. da. Und das ist die eine Seite, aber die andere Seite kommt dann noch erfreulicherweise hinzu, was da ist, hat einen Geschmack, hat, eine, hat ein Gefühl, so etwas Liebevolles. Diese Offenheit ist ja nicht nur irgendwie was Abstraktes, was Großes sozusagen, Platzgreifendes, sondern... Das ist was nahrhaftes, so würde ich mal sagen, so und die zwei Sachen zusammen sind schon gewaltig, finde ich. Ja. Also die, die Last von dem Ich mal zu verlieren und es ist, dabei bleibt es nicht, es bleibt nicht neutral, es ist halt dann nichts mehr, mhm. sondern es kommt noch was dazu, dieses, ja. dieses Nichts, was irgendwo auch köstlich ist. Ja. Wenn dann der Schmerz auftaucht, ist es alles erstmal vergessen, dann gibt es halt den Schmerz oder diese Spannung, aber der ist auch nicht ewig, also die wenigsten Sachen sind ewig. <lacht> und dann gibt es halt dieses Wiederentdecken, ja. taucht es wieder auf. Also, das ist mir aufgefallen, diese positive und negative Seite mhm. von der Erfahrung. Ja, das ist, äh, finde ich, in, äh, in vielen Beschreibungen ist es so, da ist ja niemand, Ende ja. und so weiter, so also einfach als wäre dann nur, Nichts, ja, als wäre nur, so wie Kälte oder sowas. Ja. Mhm. Mhm. Aber dass das einfach so die pure Lebendigkeit ist, diese Offenheit ja. und dass das alles, was da ist, einfach so ein, ein, eine Art ist, wie sich das ausdrückt. Ja. Dass das, äh, dass das sprudelndes Leben ist sozusagen. Ja. Das ähm, wird bei in manchen Beschreibungen fällt es einfach, äh, wird es nicht so erwähnt, finde ich. Mhm. Das heißt, du tauscht dich ein gegen kaltes, unpersönliches, mhm. leeres Universum. Ja. Nichts, ja. Weltall, ja. Scheiß. Das kann aber auch, auch mal so sein, oder? Ist ja kann nicht sich ja so immer Das kann sich auch mal sehr, sehr, sehr, sehr, sehr still und neutral anfühlen. Aber es hat nicht diese Roboterhaftigkeit, die, die ich lange auch gefühlt habe, wo ich mir so gedacht habe, ich bin, äh, bin ja nur ferngesteuert und das, äh, ich bin ferngesteuert, meine ganzen Muster und Programme, alles, alles läuft einfach ab. Und ähm, das ist jetzt auch in der ganzen Kultur, wir haben jetzt gerade Cool Detectives gesehen, eine Serie, das ist eine Serie, da wird so, so nah, werden Sachen verbalisiert, aber die Grundhaltung ist, verdammt, ich kann nichts machen, ergo gib dich dem, und jetzt blöse gesagt, dem Scheiß des Lebens halt hin. Die Automatisierungsprozesse, die einfach abgehen, die Kommunikation, alles, die ganze Natur macht, was sie, sie will, <lacht> ich schwimme da halt mit. Und das äh, irgendwann mal so lang durchlebt zu haben, um dann äh, zu merken, ich habe immer die Prozesshaftigkeit drin, äh, dass das der, eigentlich der Kampf des Ichs ist. Mit, ich bin Pilot und jetzt muss ich langsam entdecken, jetzt ist dann die Zwischenerlebnis, verdammt, ich sitze in dem Flieger und ich werke da rum und das Ding macht trotzdem nicht, was ich will. Das, das muss durcherlebt durch sein, um mal zu erleben, ey, der Fatalismus ist nicht aushaltbar, das ist einfach echt unschön und diese Leichtigkeit gibt es tatsächlich und diesen Frieden gibt es auch tatsächlich. Das so als, als Durchgangspunkt, dass das ein, ein Weg ist, der ja, natürlich nur im Jetzt und nun auftaucht, als Idee, als Gefühl, als Gedanken. Das ist aber manchmal auch sehr tröstlich, das ist für sich einen Weg zu, zu sehen und auch Entwicklung wahrnehmen zu dürfen. Finde ich immer angenehm. Obwohl es vielleicht dann umgetreten sind, die größte Illusion. Äh? Ja. <lacht> ja. Je nach Beschreibung. Ja. Weißt du so, weil ähm, natürlich kann man eine Entwicklung im Leben beschreiben. Zum Beispiel äh, laufen lernen. Ziemlicher Entwicklungsschritt. Sprechen, Lernen und so weiter, Lesen, Schreiben, das sind alles Entwicklungen. Jetzt in diesem Moment, wenn ja. wir das sagen Gegenwart, sind es halt Erinnerungen oder, oder Vorstellungen oder so. Ja. Wo einfach nur dieser Moment ist, wo soll sich das entwickeln, ja. was soll sich ja. entwickeln. Ne? Aber aus Sicht des Denkens ist ja. es als Entwicklung beschreibbar, ganz klar. Ja. Der Unterschied ähm, finde ich, die, also, so dass die Welt als Mechanismus, als reine mechanistische Beschreibung oder sowas von äh, Zufall und Determination oder sowas, das finde ich eine sehr unzureichende Beschreibung. Und ähm, mir scheint das, also äh, um das nochmal aufzugreifen, mit dem sprudelt oder still. Ja, dass das äh, auch diese Stille ist, ist äh, was sehr lebendiges auch. Ja? Ja, das ist nicht irgendwie äh, Totenstille, ja? <lacht> sondern es ist einfach da, da, es ist vielleicht nicht irgendwie, Sprudeln klingt so aufregend oder sowas, ja? wenn man da sitzt und äh, sieht eine weiße Wand oder sowas, dann ist es sprudelt, lässt es Sprudeln vielleicht ein bisschen nach oder so, ja? weil einfach mangels Sinnesreizen oder sowas. Ja? Um, und dann zeigt sich diese Lebendigkeit von ihrer stillen Seite sozusagen. Ja. Aber es ist immer Lebendigkeit, oder? Keine genau. Ahnung. Jetzt ist es gerade, tra tra tra tra. <lacht> <lacht> ja, jetzt spürt uns klar. Schon wieder vorbei. <lacht> also eine Sache fällt mir auf, dass das vielleicht auch persönliche Wahrnehmung, diese Stille mit der auch süßen Qualität, was er haben kann, die hat noch so jetzt, bisher ist es in meine Erfahrung, eine Eigenschaft, dass sie irgendwie unaufdringlich ist. Also sie fordert nicht. Sie sagt nicht, ich gehe jetzt in dich rein und du explodierst vor Glückseligkeit, sondern... Halt still. Die, die ist halt unaufdringlich. <lacht> also so, so wenn, wenn es geschieht, dass man da sich öffnen kann, wenn ja. es passiert, dann ist sie aktiv, oder? Ja kommt sie aber wenn man wenn man hat oder oder trennt sich einfach nicht auf ja. das ist irgendwie so, eine, so ein geschmack den ich bisher so erfahren habe mhm. und wenn das das ist auch eine schöne sache eigentlich dass man nicht wieder vergewaltigt wird, vielleicht auch noch nicht mal vom glück sondern die ist da und dringt sich nicht auf, das ist eigentlich ja. für mich was Schönes, aber dann, war, dann wartet man auch nicht mehr. Jetzt bin ich endlich mal stehen und habe den Fokus auf die Offenheit und was ist nichts? Also ja. das ist ein steckt ja, so eine, so eine jetzt mach mal halt endlich. Ja genau, gib mir. Gib mir endlich. <lacht> Gib's mir. Wach <War> auf Intelligenz. <lacht> genau, das war schon so lange, bin ich jetzt schon geduldig. Genau. Ist das Identifikation mit Ich? Was ist Identifikation? Identifik Identifikation mit Ich zieht uns raus aus der Lebendigkeit. Könntest du so beschreiben? Ist andererseits einfach auch was, was halt in der Lebendigkeit passiert? Und ich, ich weiß in, also einmal, dass du gesagt hast, das kommt etwas, da etwas auch in der Ich. Und einmal hast du gesagt, was hast du dagegen? Und dann ist wieder weg. Was habe ich dagegen, was aufgetaucht ist und unangenehm oder ja. so, was hast du dagegen und wenn ich mich gedacht habe, was habe ich dagegen, ich habe nichts dagegen und das war wieder weg mhm. und äh, ich sehe auch so, dass diese Identifikation mit ich und die ich kann nur in, mich, in mir selber diese Lebendigkeit wahrnehmen. Ne? Ich bin ein Teil von dieser Lebendigkeit und dann ich kann nur in, in mich trotzdem in diese Ich mich, Und äh, diese ist schon eine Wegrennen, wenn von diese nichts tun und angenehm und es ist eine Wegrennen immer wieder ein darauf ein neue Gedanke und dann bin ich schon weg, dass ich nicht was weg ist was ist das? Also von diese ruhe Friede Gefühle dann bin ich schon weg, weil mir ja. darauf einmal oh, ich muss das machen, ich muss etwas anderes machen. Ja, was weggeht, ist die Aufmerksamkeit. Ja, die Aufmerksamkeit. Die hat dann im Gedanken. Ja. Die und Lebendigkeit ist immer noch da, die Offline ist immer noch eben. da. Dann sieht es nämlich, oder es wird nicht gesehen. Oder? Nein, verdrängt irgendwie. Es könnte sein, es scheint jetzt irgendwie anders. Ja, ja. ja. Ah. ist irgendwie enger. So eine getrennte, ja. da bin ich und da sind andere Lebendigkeiten oder sowas. Ja. So. Das ist meine Lebendigkeit. Meine Lebendigkeit. Ja, genau. ja. ja. So, und ähm, das ist jederzeit sofort überprüfbar. Ja? Also so zum Beispiel äh, dieser Augenblick hier. Ja? Wir können theoretisch, kann das Denken da Trennungen reinbringen. Ja? Aber so, was wir ja, siehe einleitende Worte, ist, äh, dieser Moment, wie er sich halt gerade zeigt. Ja, Zurückblätter. <lacht> ja, so einfach, da, ist, da sind diese ganzen Empfindungen. Ja, und da ist zum Beispiel äh, vielleicht ein Gefühl im Bauch ja, und ein Gefühl ähm, von deinen Händen, wie sich die Hose anfühlt und so weiter. Ja. Und dann äh, ist es äh, das Gefühl von dem Stuhl, auf dem du sitzt. Und, das, ähm, was du von deinem Gesicht siehst, zum Beispiel deine Nase, ja, und das, was du von meiner Nase siehst und von all dem anderen hier, ja, das ist ja ein Gesamtgeschehen, ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Ja. Und dann kann das Denken da Trennungen reinbringen und sagen, okay, das bin aber ich, das ist meine Lebendigkeit oder so. Aber die Lebendigkeit von diesem Moment, von dieser Gegenwart, ist, dass das alles gemeinsam auftaucht, einfach so ein totales Zusammensein, wo du da nicken spürst und da den Stuhl spürst und da Leute siehst und so weiter. Und eine Frage dazu: Ist das Reden da drin und das Reinfallen in die Storys, die jetzt auch so ablaufen immer mal wieder und dann wieder da sein oder so? Also ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt immer so ein bisschen hin und her gehen hier jedenfalls. Es wäre immer mal so ein bisschen Abtauchen in eine Geschichte, die jemand erzählt. Oder Geschichte, ich will auch Beiträge nicht Geschichte nennen, aber wie immer. Also die Worte, die, die gesagt werden und dann ist kurz wie Nicht-Da-Sein oder so, keine Ahnung, was dann da ist. Jedenfalls irgendwann passiert wieder Da-Sein und dann ist wieder das Ganze da. Mhm. Dieses Hin und Her, Ach, ich ja. habe gar keine Frage dazu. Also, so ist es ja. natürlich. Ja, Gedanken ziehen Aufmerksamkeit. Ja. ja. Ähm, es ist, finde ich, verständlich, dass Gedanken auftauchen. Also zum Beispiel so in der Art, ja toll, jetzt, aber was ist, wenn ich dann wieder äh, draußen bin, zum Beispiel? Ja. Mhm. Was ja, ist, dann. wenn ich wieder in der Arbeit bin und so weiter? Ja, das, das, äh, dass da Erinnerungen kommen von wo das wieder so in den Hintergrund getreten ist, was ist denn da passiert oder so. Ja. Mhm, das dann Gedanken hat sich einfach Ja, Nur scheint mir, dass ähm, ja. wenn Gedanken auftauchen, ähm, dass das gesehen werden kann, dass Gedanken auftauchen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und das, und das ist das, die das Kunst, oder? Das ist ich, ich weiß nicht, ob es Kunst ist. ist. Ja, ja, oder keine Kunst, weil man es ja. nicht machen kann. Aber das ist, das ist letztlich die Offenheit, das ist ja. sich da nicht reinzuhängen, oder? Ja, also das ist das so, so, Gedanke, Gedanke, Gedanke. so ein kleines Experiment. Ja? Ähm, jetzt ist gerade diese Offenheit da, ja. Ja? so spürbar und so weiter. Jetzt, ähm, wenn ein Gedanke kommt an jemanden, den du liebst, zum Beispiel. Mhm. Ja? Was passiert mit der Offenheit? Geht die dadurch weg? Nee. Nee? Nee. Die das, also, ist doch immer da. Ich weiß noch nicht gerade, wieso sehe ich das eigentlich nicht immer? Ja. <lacht> Verstehe ich gerade nicht. Ja, jetzt! <lacht> ja. Also jetzt ist sie nicht weggegangen. Ja. Genau. Ja, also es ist, ist generell so, bei Liebe geht es nicht weg. Ja, <lacht> bei Problemen. <ohne. lacht> das sind die Leute, die man nicht auch <lacht> ja, ja, definitiv. <lacht> okay, also es ist nicht Gedanke an sich, was, was ja. den Eindruck macht, dass man oder dass die Präsenz dann verschwindet oder so. Das ist der Widerstand, oder? Ich weiß nicht genau, was es ist. Ja. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ähm, es ist was, die Gedanken machen was mit der Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, andere Sachen, also das, das Sinneserleben, was sonst so da ist, tritt dadurch in den Hintergrund. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man, äh, wenn ich am ähm, Computer sitze und formuliere irgendwas, mhm. ja. so dann ähm, tritt ähm, oft das körperliche Empfinden, wie ich gerade da sitze oder so, in den Hintergrund. Mhm. Ja. Bis es halt so eine Schwelle überschreitet, wo es wieder in den Vordergrund kommt. Mhm. Davor ist es aber ähm, trotzdem spürbar. Es, also bei mir ist es so, dass es vorher spürbar ist. Aber, dass es ähm, keine Wichtigkeit kriegt. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich in einer Haltung bin, am Computer, die irgendwie ähm, anfängt weh zu tun oder sowas, äh, ist es direkt spürbar. Nur, bis diese Schwelle überschritten ist, dass der Organismus seine Haltung dann wirklich ändert. Das kann man ein bisschen dauern. Aber spürbar heißt für dich, ist ist bewusst. Also ein bisschen bewusst oder bewusst ist so ein doofes Wort. Aber irgendwie, also du nimmst es, du nimmst es wahr. <lacht> ich weiß nicht, wie es so dieses, Weißt du, äh, ich glaube nicht, dass das äh, so als digital beschreibbar ist. Ja, nein, weißt du. Mhm. Also zum Beispiel jetzt, wo mhm. wir hier irgendwie in Kommunikation sind, äh, kriegst du trotzdem noch andere Leute mit, mhm. weißt du? Es ist halt mehr im Hintergrund oder sowas. Nein, aber wenn, ja, jetzt, ja. Ja, wenn jetzt plötzlich einer von den Teilen mal weggebeamt wäre, das würde dir sofort auffallen. <lacht> ja. Der berühmte <Blum>, Beamstrahl. <lacht> ja. Oder, weißt du so, die, diese Lampe ist vielleicht nicht so bewusst, aber wenn die ausgehen würde, ja. wäre klar, du hast sie die ganze Zeit wahrgenommen. Mhm. Ja. Es ist nicht irgendwie, da ist der Gedanke und alles andere ist verschwunden, sondern alles andere kriegt weniger Beachtung oder weniger ähm, Wichtigkeit oder so.